Mm-hmm. Da war eine alte Zeitung. Ich habe ein Foto gemacht. Hier, sieh mal. Ist das nicht Klaus Sashi? Ja, dachte ich mir auch schon. Aber das kann doch gar nicht sein. Das ist 1800 irgendwas. Ruf ihn sofort an. Ja, warte. Das war 1800 irgendwas, guck mal. Moment mal, erzähl mal. Was soll denn das sein? Oh Moment. Das, das, das bin ja ich. ich Tatsache. Das haben wir auch gedacht. Aber ich war doch noch nie im wilden Westen. Zeitsprünge sind gefährlich, da kann was schief gehen. Man weiß immer nicht genau, ob man auch da landet, wo man hin will. Es ist möglich. Aber es ist gefährlich? Ich will es rauskriegen. Das, das geht doch gar nicht, das kann ich ich sein. Ich? Ich, ich werde doch nicht gesucht. Okay. Seid ihr, seid ihr mit dabei? Auf jeden Fall. Wir müssen aber vorsichtig sein. Wir sehen nicht aus wie Cowboys. Das darf keiner sehen. Okay, wir gucken uns da mal um. Vielleicht finden wir was raus. Gut. Maria, gehst du zu mir und holst das Zauberbuch? Ja, okay. Du weißt, wo es steht. Ja, in diesem Regal. Genau im Schuppen. Ja? Aber bring das Richtige. Verstehen da wir. Okay. Ja? Ja. Gut. Bis gleich. Loslegen. Aufgeklärt, nicht wahr? Aber, Maria! Was denn? Das ist das falsche Buch! Oh, oh, nein. Ich hab doch gesagt, du weißt doch das Rote. Ach so, ich hab verstanden, Rosa. Nein. Oh, das Buch ist nicht ganz in Ordnung. Man, es funktioniert, aber manchmal. Letzte Mal hatte mich im Zoo gelandet. Und ich wollte doch eigentlich ein Picknick machen. Okay. Dann müssen, wir, okay. Ja, dann müssen wir es riskieren. Genau, wir probieren es. Okay. Eure Mama ist nicht da, oder? Nein. Ich kann jetzt arbeiten. Besser ist das. Ich heißt, okay. Gut, ich drück die auf. Hier, ich steck meine Schlüssel ein. So. So, also. Okay. Komm mal hier Eins, zwei, drei. Ach, eins, zwei, drei. Liebes Zauberbuch. bitte bring uns in den besten. Warte mal. Paul, hast du dein Handy? Ja, wir müssen noch ein bisschen warten. Ja, und wohin? Der Wilde Westen war groß. Ja. Pass auf, ruf mal das Foto auf. Hier. Okay. So, das sehen wir. So, das müsste funktionieren. Und jetzt bringen wir uns in den Wilden Westen, liebes Zauberbuch. Okay, und jetzt springen wir. Eins, zwei, zwei, zwei drei. drei. <lacht> Alle da? Ja. Pssst. Das ist gefährlich das ist der Wiener gewesen. Das sind gefährliche Kugel, so Indianer. Kopf, das sind zwei Kuppen, ob jemand da ist. Keiner zu sehen. Altrenner. Was willst du hier in meiner Stadt und wie siehst du überhaupt aus? aus bin ja, gerade mal weg, komm mal mit. Ja, so, so, ja. Da, da, da. Ja, ja, einmal hier und grün gewesen, der Tausendherr. Ich grün. Ich sehe nur grün. Ah, nein, rein mit dir. Ich bin doch bunt. Los, weiter, das bist grün. Ich sehe das genau wissen du mir hier wohl ein Bärlauf bin? komm erstmal rein in die Zelle hier. Passt da rein? Oh nein! Das ist ein Irrtum. Ob es ein Irrtum ist oder nicht, entscheide ich. Ich würde mal meine Kollegen fragen, ob die was wissen von solchem bunten Wesen, was hier rumschleicht. Mach gleich von zu Hause. Was mach ich bloß? Ui, da schläft ja einer. Ah. Ja, grüß dich, grüß dich. Du stell dir vor, ich habe hier solch bunten Kerl in meiner Tonne erwischt. Guck doch mal nach im Register, ob da heute einer äh, gesucht wird. Und dann rufst du mich wieder an. Ich werde nicht gesucht. Ich war zu lange. Alles Hallo. klar, bis dann. Ich werde doch nicht gesucht, ich bin Clown Saschi. Du kannst mir doch viel erzählen. Außerdem bin ich jetzt müde, ich musste anstrengend arbeiten und dich hier einsperren. Ich werde warten, bis das Telefon wieder klingelt und dann werden wir weitersehen. Okay. Ich glaube, er schläft. Ah. Hey, Hä? Wo ist der Paul? Weiß ich nicht, er war gerade noch da. Hey, Hallo. Paul! Hallo? Ja. Er ist nicht da. Oh nein! Er ist bestimmt noch... Ja, nein, das glaube ich nicht. Aber zwischen den Zeiten... Manchmal... Manchmal bleibt man zurück. Dann ist man hier auf irgendeiner Seite. Wir müssen schauen. Komm, komm. wir müssen mal gucken, wo er ist. Irgendwo muss man auf dem Foto auftauchen. Wo weißt du ja. warst du denn? Ich hab keine Ahnung. Es war so dunkel. <lacht> Gut, dass du wieder da bist. Du warst zu spät Zeit In diesem Bild hier. Das passiert, wenn man... Ja, dieses Zauberbuch hat eine hier. Schau. Oh, warum? Also. Wir ja, Glück. Wenn es noch weiter weiß, dann wären wir nicht wieder zurückgekommen. Nächstes Mal nehmen wir lieber das Andere. Ah. So? Ich im Gefängnis? Der hätte das glauben? Dass ihr mich befreit habt. Also dieser komische Scherl. Nur weil ich so wund. Bin. Ich bin doch gar nicht, das ist doch nicht Schlimmes, oder? Ja, nee. Gott. Also. Aber jetzt müssen wir wieder auf die Steckbriefe kommen. Der wird noch lange suchen nach uns. Erstmal das Bild wieder rein. So. Die Klaus saschi bande oh, das ging ja noch mal gut. Das war ein Abenteuer. Ja. aber ich sag ja, wir müssen aufpassen. Zeitreisen sind gefährlich. Stellt mir vor, wir wären zu den Dinosauriern gekommen. Och, och nee. Ja, und so ein riesiger Tyrannosaurus-Rex tritt hier auf das Fotobuch. Da wären wir nie wieder zurückgekommen. Das wäre ja schrecklich. Na ja, naja, außerdem, da gibt es kein McDonalds. Ja, <lacht> keine Burger mehr. Oh, oh hey. Aber wisst ihr was? Ich habe Hunger. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eben geklopft. Eure Mama ist noch nicht zu Hause. Wollen wir was essen gehen? Ja, auf jeden Fall. Gut, komm. Boah, jetzt ein country Mit <lacht> messer